Ja, guten Tag. Wir begrüßen es erstmal grundsätzlich, dass sich die Bundeskanzlerin mit den elf Großstädten getroffen hat. Wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen in Deutschland einheitliche Regeln, sonst werden sie von den Menschen nicht akzeptiert. Allerdings muss ich sagen, dass ich eben bei Ihrem Statement wenig Konkretes gehört habe. Es waren mehr Durchhalteparolen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wirklich konkrete Ergebnisse dabei rausgekommen wären. Zum Beispiel einheitliche Sperrstunden oder ab wann gilt das Alkoholverbot. Solche konkreten Dinge, denn das ist gerade wichtig. Außerdem muss ich sagen, dass es für uns wichtig ist, dass wir nicht nur die Anzahl der Infizierten uns immer anschauen, äh, sondern seit März haben wir ja gelernt. Und ganz wichtig ist es auch, bei der Anzahl zu berücksichtigen, wie denn der Hospitalisierungsgrad ist. Also das heißt, wie viele Menschen sind überhaupt erkrankt und müssen ins Krankenhaus oder wie viele müssen beatmet werden. Das ist bei der Zahl 50 ganz wichtig und das müssen wir berücksichtigen. Denn im Moment, Zahlen steigen zwar etwas, aber im Moment ist es so, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Aber für die Menschen ist es eben ganz wichtig, einheitliche Regeln zu haben, damit man nicht sagt, von Brandenburg nach Berlin habe ich unterschiedliche Feierzeiten. Wir begrüßen es, dass die Bundeswehr verstärkt eingesetzt wird. Denn ganz wichtig in der Pandemie ist, dass die Verfolgbarkeit der Infektionsketten gewährleistet ist. Da ist der öffentliche Gesundheitsdienst sehr überlastet. Und da wünschen wir uns eben eine stärkere Einbindung der Bundeswehr, denn dass wir die Infektionsketten nachvollziehen können. Das ist ein ganz großer Baustein in der Pandemie. Vielen Dank.